Löst grüner Wasserstoff die Energiekrise? Bedroht künstliche Intelligenz unsere Demokratie? Brauchen wir neue Gentechnik gegen das Hungerproblem? Können Technologien gemeinwohlorientiert und nicht nur profitorientiert sein? Können uns Technologien helfen, die Welt zu retten? Finden wir es raus bei der TechnoFix-Konferenz am 1. Juni in Berlin. Seid dabei!